Heute schauen wir uns Funktionsgleichungen der Form y ist gleich m mal x plus t an. Was ihr ja schon kennt, sind folgende Funktionsgleichungen, sogenannte Ursprungsgeraden. Diese hier hat die Funktionsgleichung 0,5 mal x. Wenn ich jetzt an diese Funktionsgleichung am Ende eine Zahl ergänze, zum Beispiel... 1,6. Dann verschiebt sich der Funktionsgraph um 1,6 Einheiten entlang der Y-Achse. Der Punkt, in dem der Funktionsgraph die Y-Achse schneidet, bezeichnen wir als Y-Achsenabschnitt. Das Ganze geht auch in die andere Richtung. Also ich ändere diesen Wert auf minus 2,1. Der Funktionsgraf verschiebt sich um 2,1 Einheiten nach unten. Der y-Achsenabschnitt liegt also bei 0 minus 2,1. Ja, da kann ich prinzipiell jede Zahl ergänzen, die ich möchte. Der Funktionsgraf verschiebt sich bei positiven Werten für t nach oben und bei negativen Werten für t nach unten.